Salut, c'est Adjoa, j'espère que vous allez bien. Hallo ihr Lieben, ich bin Sadjoa, ich hoffe es geht euch gut. Heute machen wir eine Übung mit dem Demonstrativbegleiter, also mit se, set, set und se. Die Demonstrativbegleiter se, set, set und se bedeuten auf Deutsch dieser, diese, dieses. Et c'est parti, los geht's. Complète avec le bon adjectif, démonstratif. Numéro 1. Lucie, femme a beaucoup de talent. Diese Frau hat viel talent. Was nehmen wir hier? Femme, das ist weiblich. Man sagt auf Französisch la femme. Deswegen nehmen wir den weiblichen Begleiter. Also cette, ja. C-E, double T-E. Cette femme a beaucoup de talent. Diese Frau hat viel talent. Numéro 2. On mange bien dans le restaurant. Man is gut in diesem restaurant. Es heißt le restaurant, also männlich, Einzahl. Deswegen nehmen wir ce. Ja? On mange bien dans ce restaurant. Numéro 3. Tu connais le artiste? Kennst du diese Künstler? Artiste, das ist in der Mehrzahl, das sehen wir an dem S am Ende. Das heißt, wir müssen jetzt den Begleiter für die Mehrzahl nehmen. Also CES. C diesen Begleiter nehmen wir nicht nur für männliche Nomen, sondern auch für weibliche Nomen. Tu connais ces Artistes? Numero 4. Nous sommes dans quai Hotel. Wir sind in diesem Hotel. Achtung, aufpassen, jetzt kommt eine Sonderform. Hier dürfen wir nicht Sö nehmen. Hotel wird am Anfang mit einem stummen H geschrieben und darf nicht auf das E von Sö treffen. Ja, normalerweise nehmen wir für die Nomen, die männlich sind und in der Einzahl sind Sö, aber das dürfen wir hier nicht weil Hotel mit einem stummen h geschrieben wird deswegen nehmen wir set diese Sonderform ja also nous sommes dans cet Hotel. immer dran denken wenn wir ein nomen haben das mit einem vokal oder mit einem stummen h anfängt und das männlich ist dann müssen wir set nehmen ja bei den weiblichen nomen gilt diese regel nicht numero 5 je n'aime pas le film ich mag diesen Film nicht. Es heißt le film oder un film, deswegen je n'aime pas ce film. Und Film fängt ja nicht mit einem Vokal an, es fängt auch nicht mit einem stummen Haar an, deswegen nehmen wir den ganz normalen Begleiter ce. Numero 6, on adore Luc -Ville. Wir lieben diese Stadt. Es heißt la ville oder une ville, deswegen den ganz normalen Begleiter für die weiblichen Nomen in der Einzahl. Set, ja, on adore set Setville. Numero set. Lücke, immeuble est très moderne. Dieses Gebäude ist sehr modern. Achtung, man sagt, un meuble, also es ist männlich, und das fängt mit einem Vokal an, ja, mit dem I an. Deswegen müssen wir wieder zu dieser Sonderform greifen, also set, ja, CET. -e Alors, on dit, cet immeuble est très moderne. Okay, immer dran denken, wenn wir ein männliches Nomen haben, das mit einem Vokal oder mit einem stummen H anfängt, dann müssen wir Set nehmen. Und das Nomen muss in der Einzahl sein. Nummer 8, der letzte Satz. Lücke, Rob, ne me plaise pas. Diese Kleider gefallen mir nicht. Rob ist in der Mehrzahl. Das heißt, wir müssen den Begleiter für die Mehrzahl nehmen. Rob ist weiblich, aber das ist nicht wichtig hier. Wichtig ist, dass Rob in Plural ist, ja? Mit S am Ende. Also... Diese Kleider gefallen mir nicht. Also, für das Nomen, das männlich ist, in der Einzahl und mit einem Konsonantenanfang, nehmen wir Sö. Für das Nomen, das männlich ist in der Einzahl ist aber mit einem Vokal oder mit einem stummen H nehmen wir diese Sonderform CET, ja, also set. Für die weiblichen Nomen, die in der Einzahl sind, egal ob diese Nomen mit einem Vokal oder mit einem stummen H anfangen, nehmen wir set, ja, C E D -T, T E, ja? C E Doppel -T, T E. Und für die Nomen, die in der Mehrzahl sind, die im Plural sind, egal ob sie weiblich oder männlich sind, nehmen wir C, ja? C -E S. So, das war's für heute. Ich hoffe, die Übung war für dich hilfreich. Ja, wenn es so ist, dann ähm, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen und ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mein Video teilst. Und wenn du Fragen hast, kannst du sie gerne in die Kommentare schreiben. Alors, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir, bisous.